Servus und grüß euch vom Stubaier Gletscher. Ich bin der Stefan Giertel, Betriebsleiter am Stubaier Gletscher und ich befinde mich momentan am Eisgrad auf der Panoramaterrasse bei perfektem Wetter, bei perfektem Panorama und werde euch heute ein bisschen was über das Skikarussell um die Schaufelspitze erzählen. Wie es der Name schon sagt, ist die Schaufelspitze mit den 3332 Metern der Mittelpunkt von unserem Skikarussell. Wir befahren dabei unsere fünf Gletscher, das ist einerseits der Fernauferner, Gaiskaferner, Winterfahrer, Daunferner und der Eisjochferner. Die Fahrzeit beträgt, je nach Fahrkönnen, je nach Lust und Laune, eine gute Stunde, wie man bei uns so schön sagt. Aber es kann auch durchaus länger sein, weil bei so einem Wetter wie heute, mit der Fernsicht Richtung Südtirol, in Sötztal, ins schöne Stubaital, kann man durchaus länger verweilen und das auf sich wirken lassen. Ja, dann starten wir bei unserem am Eisgrad auf 2.900 Meter beim Ausstieg von unserer neuen 3 s bahn fahren wir um mich zur Bödeli-Hütte. da starten wir nachher in Richtung Bergstation fanao Berg. Und dann haben wir das erste Mal schon die Möglichkeit ein bisschen stehen zu bleiben und das perfekte Panorama zu genießen, das heißt einerseits talauswärts Richtung Stubaital, Richtung Batschakowl. Und dann drehen wir uns um 180 Grad, dann haben wir die Ötztaler Alpen, den Geißkar und auch schon den Blick nach Südtirol erarbeitet. Jetzt fahren wir weiter Richtung Einstieg geiska Schlepplift. Oben am Schleppliftausstieg angekommen, an der Jochtolle haben wir einen super Blick Richtung Ötztal, Richtung Geislachkogel und natürlich der größere Blick, der weitere Blick jetzt nach Südtirol Richtung Seisalm und Richtung Dolomiten. Weiter geht es jetzt Richtung Einstieg wildspitz -Talstation. Mit der kurzen Sesselbahn fahren wir dann zum höchsten Punkt bei uns am Stubayer Gletscher. Das ist die Bergstation Wildspitz auf 3.210 Meter, aber zugleich auch natürlich der markanteste Punkt von der Aussicht, weil mittlerweile sehen wir auch in die Zillertaler Alpen, Talauswärts auswärts Richtung Patschakowel, Südtirol sehr gut zu sehen und natürlich auch Geislachkogel, Rettenbach, unsere Nachbarn in Ötztal. Dann beschließen wir unsere Runde, starten Wildspitz Bergstation mit der schönen Abfahrt über den zum Eisgrat auf 2.900 Meter Retour.